Hilfe Big Blue Button: niemand kann mich hören. Ihr Audio können Sie über die Mikrofon- und Lautsprecher-Buttons unten in der Mitte steuern. Möglicherweise sind Sie mit den falschen Audiogeräten, Lautsprecher oder Mikrofon verbunden. Kontrollieren Sie dies über den Echotest. Manchmal gibt es den Fehler, dass Sie gar nicht erst zum Echotest kommen. Dann wirkt es häufig Wunder, den Tab neu zu laden oder das digitale Endgerät nochmal neu zu starten. Wenn das Mikrofon nun immer noch keinen Ton von sich gibt, kann das verschiedene Ursachen haben. Manchmal sind zum Beispiel eine instabile Internetverbindung oder ein defektes Mikrofon der Grund. Oben rechts in der Konferenz wird Ihnen angezeigt, wie gut Ihre Internetverbindung ist. Ist diese besonders schwach, kann das Einwählen in die Konferenz schwierig sein. In solchen Fällen können Sie sich dann auch über Ihr Telefon einwählen. Oben im Chat wird Ihnen hierfür eine Nummer und ein Konferenzcode angezeigt. Wählen Sie die angezeigte Nummer und geben Sie anschließend den Konferenzcode ein. Mit der Taste 0 können Sie sich stumm oder freischalten.